Herzlich willkommen zur Einheit Trans, Inter, Nicht-Binär an der Universität. Mein Name ist Sophie Wybru, meine Pronomen sind Sie, ihr im Deutschen und She, Her oder They, Them im Englischen. Und ich werde Sie durch diesen Teil dieses MOOCs begleiten. In dieser Einheit werden wir uns dann beschäftigen, wie wir als Lehrpersonen, Kolleginnen und Vorgesetzte dazu beitragen können, unsere Universitäten zu einem wertschätzenden Studien- und Lernumfeld für Trans, Inter, und nicht binäre Personen zu machen. Zunächst ist es hierfür wichtig, dass wir die Überbegriffe dieser Einheit definieren. Unter Trans- bzw. Transgender-Personen verstehen wir Personen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, dem sie bei der Geburt zugewiesen wurden. Als solches fungiert Trans als ein inklusiver Überbegriff und eine nicht pathologisierende Selbstbezeichnung für verschiedene Gruppen von Personen, die sich in dieser Definition wiederfinden. So beinhaltet dies Transfrauen, Transmänner und nichtbinäre Personen, wobei sich jedoch nicht alle nichtbinären Personen auch als trans verstehen. Manchmal wird im Deutschen auch der Begriff Transident verwendet. Das Wort transsexuell oder seine Nominalisierung sollten Sie in diesem Kontext vermeiden. So wird es von manchen Personen als Selbstbezeichnung verwendet, aber sowohl im Deutschen als auch im Englischen wird der Begriff inzwischen von den meisten Transpersonen als stigmatisierend empfunden. Darüber hinaus ist er auch durch die Endung sexuell irreführend, da es bei Transidentitäten um die Geschlechtsidentität und nicht um die Sexualorientierung geht. Stattdessen empfiehlt es sich, Begriffe wie Transpersonen oder auch transidente oder transgeschlechtliche Menschen zu verwenden, wenn sie über Transpersonen als Gruppe sprechen. Im Englischen würde ich Ihnen den Begriff Transpersons ans Herz legen. Nicht-binär, englisch non-binary, oder genderqueer ist wiederum eine Selbstbezeichnung für Personen, die sich außerhalb der binären Geschlechterordnung verordnen, die also weder nur weiblich noch nur männlich sind. Das Gegenstück zu transgender ist cisgender oder cis und beschreibt Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, welchem sie bei der Geburt zugewiesen wurden. Intergeschlechtlich oder inter, im englischen intersex sind Selbstbezeichnungen von Personen, deren Geschlechtsmerkmale anatomisch, chromosomal und oder hormonell von der medizinischen Norm weiblicher oder männlicher Körper abweichen. Intergeschlechtliche Menschen können sich sowohl als inter als auch als männlich, weiblich oder nicht binär identifizieren und sich sowohl als trans als auch als cis verstehen. Menschen, die nicht inter sind, werden als endo oder diadisch bezeichnet. Cisdiadisch bezeichnet also im Folgenden eine Person, die weder trans noch inter ist. Sowohl bei trans, transgender, inter, cis, endo und diadisch handelt es sich um Adjektive, welche eine Person näher beschreiben, aber sie nicht gänzlich definieren. Aus diesem Grund sollten Sie es vermeiden, diese Begriffe als Nomen zu verwenden.